Ein Unternehmen zu gründen, ist eine tolle Sache. Denn vielleicht wünscht man sich einen speziellen Service oder ein Produkt, das es so noch nicht gibt. Und mit einem eigenen Unternehmen kann man genau diesem Wunsch nachgehen. Doch wie geht man dabei eigentlich vor und was kann man davon für kleinere Projekte lernen? Ich wollte wissen, wie es ist, ein eigenes Unternehmen zu gründen und habe mich deshalb mit Gynas Seifert unterhalten. Ich habe immer da gegründet, wo ich Probleme gesehen habe. Erstes Mal schwanger gewesen in München, 5000 Kita-Plätze, die hier fehlen, immer noch übrigens. Und so habe ich vor elf Jahren die Kita Karl und Liese gegründet. Entstanden erstmal aus der Krippe, dann Kindergarten und Hort. Werden da jetzt über 100 Kinder von 1 bis 10 Jahren betreut. Dann hast du Kinder und die wachsen sehr schnell aus ihren Sachen raus. Und das ist irgendwie total unsinnig. Und dann habe ich sozusagen das Portal Mami-Kreise Vielleicht kennt jemand Kleiderkreis ins Leben gerufen und mittlerweile heißt es auch Winted. Genau. Und äh, das wurde dann auch innerhalb von vier Jahren recht erfolgreich. Da hatten wir knapp eine Million User, angemeldete Mitglieder eben dort auf der Plattform. So und danach habe ich äh, meine Agentur, die was gegründet, weil ich schon während mami immer wieder gefragt wurde, hey, ich habe eine Geschäftsidee, kannst du mal die anhören, ob das was ist? Und dann habe ich gedacht, warum das nicht wirklich weitergeben an, an viele Menschen und so habe ich die Agentur immer noch. Aber parallel habe ich dann auch Next Entrepreneurs gegründet, das heißt Startup-Denken und Handeln für Schüler ab 12. Was motiviert mich? Ich sehe Probleme und viele versuchen das ja zu negieren oder sich abzulenken mit Entertainment. Für mich ist das immer spannend, woher kommt das? Ich stelle mir viele Fragen einfach, das eröffnet für mich immer Welten. Aber eins ist das Wichtigste, denke ich, ich weiß, dass ich es kann. Und das ist etwas, ich habe einfach diese innere, dieses innere Vertrauen, dass ich diese Probleme auch lösen kann, wenn ich sie überhaupt erfassen kann. Und deswegen mache ich mich dann immer auf den Weg. Und als Unternehmerin ist es einfach wahnsinnig einfach oder unpragmatisch, die Welt dann selbst zu gestalten, als wenn ich mich irgendwo reinpresse, womöglich, wo ich mich nicht wiederfinden kann. Also, auch da kann ich wieder nur sagen, wenn man eine Idee im Kopf hat, ist das Wichtigste, sie erstmal in den Mund zu bekommen. Das heißt, sie erstmal verbal erfassen zu können und sie jemandem mitzuteilen. Dieses Erste, das erstmal Menschen mitzuteilen, hilft einem enorm, Feedback abzuholen, dass die Leute sagen, verstehe ich nicht oder bist du sicher, hast du da daran gedacht? Und da kommt ein zweites zu tragen, dieses Feedback als wertvoll und anerkannt anzunehmen und nicht zu denken, oh Gott, die sagen jetzt, ich bin schlecht. Weil das tun sie gar nicht. Eigentlich sagen sie nur, ich verstehe es nicht ganz. Kannst du es mir anders erklären? Also alleine kann ich zwar schneller sein, aber gemeinsam komme ich weiter. Das heißt, ohne mein Team würde gar nichts funktionieren tatsächlich. Also ich denke, das ist auch nochmal so eine Eigenschaft als Unternehmerin, dass man selber versteht, was kann ich eigentlich gut und was kann ich nicht. Und da muss man sich dann gar nicht lange aufhalten, mit was kann ich ich, sondern wichtig ist, dass man da jemanden besorgt, eben Menschen findet, die sich dafür begeistern lassen. Und die gibt es, um mass die sagen, genau diese Lücke kann ich ausfüllen. Und mit meinem Team läuft es einfach besser. Und, und es macht einfach auch viel mehr Spaß, nicht alleine zu sein. Es gab ganz, ganz viele gute Ratschläge. Ich glaube, das meiste habe ich gelernt einmal durch meinen Bruder. Der hat das Down-Syndrom. Da habe ich einfach gelernt, dass normal ganz, ganz breit ist, dass alles normal ist am Ende des Tages. Und durch meine Kinder, durch meine drei Söhne lerne ich tagtäglich so viel, wie man die Welt sehen kann und dass man sich gar nicht so viele Gedanken machen muss und äh, dass das einfach, wenn man im Reinen mit sich ist, dass dann auch die Welt mit einem im Reinen ist. Ich sage immer mehr blinde Solidarität. Ich würde mir wünschen, dass man sich mehr unterstützt untereinander. Also ganz häufig ist so, das fällt bei Frauen sehr auf, dass wenn man nicht 100% mit irgendwas mitgehen kann, dass man dann sagt, ah nee, ich kann das jetzt doch nicht unterstützen, weil 20% passen nicht zu mir. Und ich habe dafür zum Beispiel eine Gruppe gegründet, eine, eine Gruppe auf einem Messenger-Dienst, wo wir uns unterstützen, dass wir auf Social Media in dieser ersten Stunde, die ach so wichtig ist, damit der Algorithmus kickt, uns unterstützen. Und die Regel lautet, wenn dir ein Post nicht zu 100% widerstrebt, likest du ihn. Also das heißt eher andersrum gesagt, nicht zu sagen, kann ich mit 100% mitgehen, sondern stößt er mich zu 100% ab, dann darfst du wegbleiben sozusagen, du musst es nicht unterstützen. Alles andere bedeutet blinde Solidarität. Und genau das wünsche ich mir. Wenn wir aufhören, uns selber schlecht zu machen und uns als Unwertiger anzusehen, können wir endlich auch andere in dem Licht stehen lassen, in dem sie sind, im Strahlelicht. Und wenn man das verstanden hat, dass Unterstützung ganz viel damit zu tun hat, was ich von mir halte und dass ich hoffentlich mir dessen bewusst bin, dass ich ein Gewinner bin, eine Gewinnerin, dann kann ich auch andere unterstützen und das wünsche ich mir für uns alle tatsächlich.